Ja, ich muss mich mal wieder mit was Normalem beschäftigen und äh, heute versuche ich es mal in so einem Flocking-Style oder wie auch immer man das nennt, ist mir auch scheißegal. Äh, auf jeden Fall will ich mal ein bisschen was rumexperimentieren. Die GoPro ist jetzt noch nichts weltbewegend Neues. Äh, was ich mir geholt habe, ist hier so ein billiger Schaumstoff aus China. Hinten bleibt offen, der Auslöser bleibt offen. Ein Haken hat diese Geschichte, nämlich genau dort, wo sich der Auslöser befindet, äh, befindet sich auch das Mikrofon, das äh, für Monoaufnahmen bei Wind äh, gedacht ist. Das heißt, hier könnte auch der Wind reinpfeifen. Deswegen werde ich da zusätzlich mal noch was reinstopfen. So, das habe ich natürlich jetzt gleich mal hegemacht beim ziehen. Eigentlich kann du das Ding schon wieder fortschmeißen. Frau Ich bin dazu jetzt aber ein gutes Stück weiter gefahren. Weil ich dachte habe, hier ist weniger Verkehr. Thank <tries> Das mit dem Vlogging-Steil ist glaube ich glaub, nicht so mein Ding, dazu hätte ich unterwegs viel öfters anhalten müssen und irgendeinen Scheiß in die Kamera labern. Habe ich einmal auch gemacht, habe ich aber aus dem Video jetzt rausgeschnitten, weil es war Scheiße also. Drittens, ob ich das lumpige Scheißding hier äh, nochmal abstellen, weiß ich nicht. Fünftens, zum Ton, man kennt das, das gibt <lacht> <lacht> lautes Gekratze, insofern der Unterschied zwischen ohne Windschutz und dem bisschen Schaumstoff, den finde ich gravierend. Ähm, zur Not lässt sich der Ton verwenden, auch wenn es nicht geil ist. Also hier, oder da, nee hier, äh, auf Gefällt mir, da noch irgendwas abonnieren, äh, das Video anschauen und nicht vergessen diese Scheißglocke zu drücken.